Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid zum neuen Video. Heute bei dem wohl berühmtesten Döner aktuell, der auf TikTok viral gegangen ist, der überall viral gegangen ist. Der Döner mit viel Liebe, der Döner, der absolut gerade alles abreißen soll. Sadis Döner. Und ihr kriegt heute meine professionelle Meinung, ob der wirklich auch geil schmeckt. Es wird auch ein Standard-Ranking jetzt geben, da werde ich auch diesen Döner einranken. Aber ist der Döner Standard-Standard oder ist er Standard- oder Premium-Standard? Wenn wir jetzt erfahren wir ballern da jetzt direkt hin und dann gucken wir mal, was der Döner macht. gleich da, Leute. Vor so einen Leuten habe ich immer höchsten Respekt. Man, er baut einen Hund. Nee, egal. Doch. Hallo. Wow. Sieht gut aus. Danke schön. Bitteschön. Wie lange hast du gebraucht, sei ehrlich? Den ganzen Tag, ne? Das hätte ich nicht so hinbekommen. Nee. <lacht> so, eine <lacht> da, da ist schon eine Herausforderung, ja. Kannst du nächstes Mal Scholz bauen hier? <lacht> <lacht> ja. Ja. Ehrlich umgetreten. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja, der hat da abgezwählt. Schön Tag dir noch. Ne? So, da ist der kleine Sadie. Mir ist es gar nicht so ganz bewusst geworden, aber das ist ein mega kleiner Laden. Ganz klein. Ich habe gerade geguckt, du kriegst da auch vor, niemand erreicht. Ich glaube, der Sadie selber ist nicht da. Aber äh, ja, es ist zumindest jemand da, der uns den Döner machen wird. Und dann gucken wir mal. Irgendwas war Curry, Scharf und Knoblauch, soll wohl reinhauen. Und dann ballern wir uns genau diesen Döner rein. Dann soll es wohl auch Vollkorn geben, nicht Vollkorn. Ich glaube, ich nehme ja auf klassisch nicht Vollkorn und äh, ja. Bleiben mir mal ein paar Szene schon mal ein. zwei Worte, ganz wichtig. Ihr wisst, was mir beim Döner wichtig ist inzwischen. Es ist Qualität und es ist Selfmade. Ein Döner muss Herz und Leidenschaft haben. Das Problem bei dieser Bewertung ist einfach, dass viele Döner von vornherein auf jeden Fall komplett durchs Raster fallen. Das heißt, so ein Döner wie heute, wo wir hinfahren, der Standard. Und ich möchte nicht mehr zu solchen Dönern hinfahren, wo ich vorher weiß, ich werde den nicht gut bewerten. Das ist für den Gastronomen scheiße und das ist für die Scheiße von euch, die einfach Standard lieben. Denn Standard, und da muss ich vielen von euch recht geben, schmeckt manchmal einfach heftig geil. Und deshalb möchte ich fortan ein bisschen objektiv an die ganze Sache rangehen und für diese Standarddöner, die es für mich nicht in mein Ranking schaffen, ein Standard-Ranking einführen. Dass ich einfach mal mich hineinversetze, wenn mir meine Sachen wie Quali und so das ein bisschen ausblenden. Einfach nur Geschmack und dafür gibt es für euch ein Standard-Ranking. Habe ich auch mal spaßeshalber eine top Ten oder fast top 10 äh, eingeführt. Seht ihr am Ende des Videos und dieser Döner wird auch nach Standardkriterien bewertet. Viel Spaß beim Video. Ich gehe noch mal eben hier <lacht> für kleine Hollis. Ganz normal stellen wir uns jetzt an, wie sich das gehört. Aber ich muss ja gar nicht schreien, wenn ich von hinten, ich habe ja jetzt ein Ansteckmikro. Ich kann schon wieder an zu schreien, wenn ich von hinten mache. Oh, ich bin frisch angezogen, eine T-Shirt hier, aber ich habe heute kalt geduscht. Ich sag's euch, ich weiß nicht, was ich schon mehr für scheiße da war. Aber... Also meine Diagnose vor, Leute, sage ich so, wie es ist, ist, mein Lieblingsspruch. Ich glaube nicht, dass er special sein wird. Ich glaube, das wird ein ganz normaler Berliner Dünner sein, der sein Hype dadurch bekommt. Meine Diagnose einfach nur, dass er ein geiler Typ steht, der mit Leidenschaft dabei ist und der vielleicht aber einen gewissen kleinen Abstand schafft, dadurch, dass er das Ding wirklich mit Liebe macht. Das, das schmeckt man wirklich. Im Döner. Er ist jetzt nicht da. Ist natürlich schwer zu sagen, aber ich glaube, so wie ich den Döner kriegen werde. Ich weiß es nicht, Mann. Wir werden es sehen. Schön akkurat hier alles aufgeschichtet. Also das sieht ja Pizza aus. Macht dir gut hier mit dem Salat? Sieht gut aus. Ja, richtig ah, richtig ah. Richtig mit Liebe, ne? Ja, Sonst schmeckt der Döner nicht. Ja, ah, mit Liebe, mit Herz, sagt er. Mein Löwe, mein Bär. Ja, Bär. <lacht> Grüße an den guten. Jan geht raus. Ja. <lacht> Wollen wir den Spruch nicht klauen, aber der ist heftig. Wie würdest du denn, mein Lieber, würdest du den Döner denn nehmen? Wie würdest du uns empfehlen? Und und Flasche. Ich glaube, normal dem normal. Okay, Frank, äh, und Frank, was für Frank. Soßen sagst du sind gut? Curry Machen wir. Also ja, okay, perfekt. Nehmen wir den. Ah, überall anders ist das. Guck, wir kriegen eine Nummer, Leute. Und dann nehme ich den Carsten noch mit, ja? Ja, Ich danke dir, ich danke dir. Guck mal, Leute, so lustig. Letztes Mal, wo ich bei Ruy am Döner war, ich war nach einem Jahr oder so das zweite Mal da und ich habe exakt die gleiche Nummer gehabt. Irgendwie 600 irgendwas damals, ne, bei Rüyam. Wo ich das 99 zweite 99, genau, genau die gleiche Nummer gehabt. Guck mal, hier sind dann Fotos auf. Ah, hier kann man irgendwo, ich weiß nicht, wie die das machen. Ob die hier zusammen Fotos gemacht haben, dann? Anscheinend. Und dann wird das, wird das hier gezeigt. Wir sind hier gerade am Warten. Da muss ich noch ein, zwei kleine finden festhalten. Die machen das, ihr seht das da, mega cross mit einem Messer. Hand immer besser, du kannst variieren, du kannst es dicker machen, dünner machen, du hast das Gefühl da drin. Als bei einer Maschine nicht. Und sehr sehr cross halt. Die speisen da niemanden ab mit hier halb rohem Fleisch oder so. Das ist natürlich auch schon mal wichtig. hoffen wir, wir kriegen gleich den Dünner. Perfekt, den nehme ich dann so. Danke, danke. So. Dankeschön. Also hier ist er schon mal, Leute. Sieht schon mal sehr gut aus, bevor Ahmed Berg das Ruder an der Kamera übernimmt. Denkt dran, bei so einem Döner jetzt, wie am Anfang im Video gesagt, wenn ich jetzt vom Döner spreche, alles im Rahmen eines Standard-Döner-Rankings. Mit dem bewussten Gedanken, dass es das natürlich ein hackfleisch Spiel ist und in Anführungszeichen natürlich Standard, aber nichtsdestotrotz. Unter diesen Voraussetzungen, ein Megafleisch. Ich habe mich ausgelacht. Oh Leute, der berühmte Teddy döner vom Fleisch schon mal sehr geil, kann ich euch sagen, so wie es ist wieder dieser scheißspruch so wie es ist es <lacht> oh. ich weiß nicht was sie mit der tomate machen ja, das ist das feeling ich propagiere mal die methode bei instagram schwarzbrot zwiebel tomate salz pfeffer drauf. die zwiebel ist schon anfang an bearbeitet das ist nicht einfach tomate die haben da irgendwas schon drauf mega Esserbiss, bis mega oh. ich habe genau die tomate weggelassen Ja sind ja oh, wirklich gute soßen geile soßen geiles brot knusprig kross alles wie es sein soll ich sage euch ich bin wirklich sehr geflasht von den Döner. ich glaube nicht dass es das Teddy das besser hingekriegt hätte auch die soßen geniale kombi hast den typischen berliner flair drin hast aber irgendwie dieses specialige durch diese tomate am anfang du könntest auch weglassen hätte auch seinen charme aber für mich perfekt in dem ding sehr geil auch irgendwie so minimalen Ketchup-Touch, ganz im Hintergrund. Wird in den Soßen wohl mit gearbeitet worden sein. Kranker Döner, mhm. sehr begeistert. Also ich ranke euch jetzt mal meine Standard-Döner-Ranking ein. Einfach frei raus, wie ich diese Döner. Habe ich jetzt eingesetzt, außer Erinnerung, so wie ich sie in einem Standard-Döner ranken würde. Die es in meinem Döner-Ranking nicht geschafft haben, in mein eigenes. Und dementsprechend ranke ich auch diesen Döner jetzt ein. Also in einem Standard-Döner-Ranking. Dieses Berliner Ding. Ich weiß nicht, wie du es besser machen kannst. Doch, also, ihr wisst ja, ich bin junger Mann. Wer weiß, was noch kommt, aber das ist echt ein Brett. Das ist ein wirkliches Brett. Und ich gebe dir 9,3 Punkte. Der ist wild. Leute, absolut was Berliner Döner angeht. Mein bester Döner in meinem Leben. Rein geschmackstechnisch alles aus, wenn du jemand bist, dem scheißegal ist, was jetzt da drin ist. 9,3 für mich. Ein ganz heftiges Ding. Ich hoffe, euch hat das kurze, knackige Video gefallen. Lasst mich gerne wissen mit einem Daumen oben, einem Kommentar und äh, dem Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal.